Die politische Bildung nach Snowden sollte sich verändern ähm, und dafür sind wir alle verantwortlich, die in der politischen Bildung tätig sind und ähm, die ähm, letztendlich diese auch kreieren und, und ausgestalten, weil gerade ähm, die Kontexte, in dem wir arbeiten, wo wir ähm, viel mitgestalten können, wo wir viel ausrichten können, dass es eben ähm, andere, dass es nicht okay ist, dass ähm, Geheimdienste, aber auch wer auch immer oder ähm, Internetunternehmen und so weiter ähm, in unsere Privatsphäre eingreifen und ähm, mit unseren Daten machen, was wir überhaupt nicht einsehen können und was wir bis heute nicht richtig begreifen, dass das nicht in Ordnung ist, ähm, ist ein starkes Bewusstsein, was tatsächlich noch ähm, rübergebracht werden muss, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und ähm, deswegen würde ich sagen, jeder und jede sollte das für sich selbst verändern in seiner persönlichen praktischen Arbeit.